Hallo, ich bin Nadja und ich will 5 Millionen Menschen zu ihrem Glück schubsen. Die meisten Menschen wissen nicht, was sie wollen. Manche Menschen haben ein diffuses Gefühl, dass etwas in ihrem Leben nicht stimmt. Manche Menschen haben ein konkretes Problem und wollen es schnell lösen. Und manche fragen sich, wie sie ihre Träume, Pläne und Projekte endlich verwirklichen können. Geht es dir auch so? Dann hol Sie einen Schubs. Ein Schubs ist ein Online-Programm für das Erreichen deiner Ziele und das Verwirklichen deiner Wünsche. Ein Schubs besteht aus einem realistischen Plan und täglicher Motivation für das Starten und das Durchhalten. Und da, wo früher Gedanken waren wie, ich kann nicht, ich schaffe das nicht und ich weiß nicht, kommen nun Mut und Kraft. Und es kommen neue Gedanken wie, ich kann das und es geht. Wenn du die Verwirklichung deiner Projekte und Träume bisher aufgeschoben hast oder ein konkretes Problem hast, das du lösen musst, dann ist dieses Online-Programm das Richtige für dich. Denn du bist es wert, ein erfolgreiches, entspanntes und dauerhaft glückliches Leben zu führen. Und ich zeige dir, wie es geht.